Es wird eine Kugel aus der Urne entnommen, jedoch nicht wieder zurückgelegt. Die Ziehung wird zweimal durchgeführt. Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt folgendes Ereignis ein? In der ersten Ziehung wird eine weiße und in der zweiten eine blaue Kugel entnommen. 3 Zehntel mal 5 Neuntel ergibt eine Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis von 1 zu 6. Das war ein kurzer Einblick in das Thema Grundlagen der Stochastik.